Hallo, wir sind jetzt hier am Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche, am Weihnachtsmarkt. Eben ist ein Lkw auf den Weihnachtsmarkt gefahren, hat ähm, Retterboden zertrümmert, Menschen verletzt. Immer mehr Rettungskräfte treffen ein. Es liegen hier leider Verletzte rum. Er ist hier durchgefahren, wir wissen leider noch nicht, ob es nur ein Unfall war, oder ob vielleicht mehr dahinter steckt. Es ist wirklich ein sehr grausames Bild. Ich will hier auch gar nicht auf die Opfer halten. Wir müssen jetzt erstmal klären, was hier passiert ist. Da also sind viele Menschen geschockt. Viele liegen am Boden. Hier versucht man eine Bude aufzurichten. Es ist auch eine sehr gespenstische Stille. Ich beschreibe einfach das Szenario. Menschen liegen am Boden, werden behandelt von anderen Menschen. Hier sieht man den Lkw, wie er wieder aus dem Weihnachtsmarkt rausgefahren ist. Ich war vorhin hier ganz in der Nähe, es hat einen riesen Schlag getan wie er hier über, die, über den Weihnachtsmarkt gefahren ist. Es hat sich so angehört, dass es einen Schuss gab. Das ist aber jetzt noch nicht bestätigt. Hier ist gerade die Polizei auch noch an einem oh, Wirklich schwierig, das in Worte zu fassen. Es liegen Menschen unterm LKW. Die Bilder, die Bilder erinnern leider sehr stark an das, was in Nizza passiert ist. Was die Gasflasche offen! Wie sagt jemand noch, die Gasflaschen offen, also wahrscheinlich wird hier auch schnell evakuiert. Wie gesagt, wir sind hier auf dem Breitscheidplatz. Ein LKW ist auf dem Weihnachtsmarkt gerast, hat sehr viele Menschen verletzt. Wir werden jetzt weggeschickt von der Polizei. Wir wissen noch nichts Näheres und auch den Opfern zuliebe werden wir hier natürlich nicht weiter drauf halten. Immer mehr Rettungskräfte treffen jetzt ein. Ich versuche jemanden von der Polizei zu kriegen. Wie viele Opfer das hier sind, ist noch unklar. Ich versuche das einfach nur zu beschreiben, die Bretterbuden. Wir sind zerstört. Er hat wie gesagt sehr, sehr laut geknallt. Ich würde vermuten, er ist ungefähr 50 Meter über den Weihnachtsmarkt gefahren, mittendurch, da da, wo die Menschen Film, gestanden haben. Und Guck dir da so ein an. Das ich halte dich. Was, was soll denn nicht? Moment, die Menschen sind natürlich ah! auch. Ah, das so das oder? Vollidiot. Alles gut. So, ich versuche jetzt jemanden von der Polizei mal zu erwischen. Wurde natürlich angefeindet, was ja was auch klar ist. Und das Handy aus der Hand geschlagen. Haben Sie hier mitbekommen, was hier, was hier passiert ist? Natürlich absolute Fassungslosigkeit. Ich werde mir jetzt erstmal einen anderen Weg bahnen und auch gleich wieder drauf sein. Also wir sind hier auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche am Weihnachtsmarkt. Hier ist eben ein Lkw auf dem Weihnachtsmarkt gerast und hat auch viele Menschen verletzt. Das Ausmaß ist noch nicht absehbar jetzt. Und aus Respekt vor den Opfern kann man da jetzt auch gerade nicht weiter draufhalten. Der Lkw ist ungefähr 50 Meter drüber gerast, dann an der Seite wieder rausgekommen. Es gab dann einen, einen Knall, ob das ein Schuss war, ist bis jetzt noch nicht bestätigt. Ich versuche jetzt außen rumzulaufen dem Lkw darüber wieder ausgetreten ist. Ich war vorhin auf der anderen Straßenseite und habe es einfach nur rumsen hören. So, ich laufe jetzt auf den Lkw zu. Die Front ist total zerstört. Die Scheibe des Fahrerhauses ist gesplittert. Vorne sieht man noch Reste von Bretterbuden. Das Bild ist wirklich schrecklich. liegen sehr viele menschen die behandelt werden auf dem weihnachtsmarkt unter dem lkw liegen vermutlich auch noch menschen man sieht hier jetzt man sieht hier jetzt den lkw von vorn Ich versuche jetzt jemand von der Polizei zu erwischen. Der LKW wird jetzt untersucht. Im Führerhaus liegt wahrscheinlich noch ein Mensch. Noch einmal... Fahr weiter bitte. Bitte weg. Ähm, den Gehweg bitte. Gehen Sie bitte auf der, den Gehweg? Schon ja. jemand von der Presse da? Nein, noch nicht. Bitte auf den Weg. Okay. Gerade erkundigt, von der Presse ist momentan von der Pressestelle der Polizei noch keiner zu sprechen. Also für alle, die jetzt dazugekommen sind, hier hat sich ein Unfall ereignet. Am Breitscheidplatz, Gedächtniskirche. Der Weihnachtsmarkt ist ein LKW drüber gerast, hat Menschen verletzt. Immer mehr Rettungskräfte treffen jetzt ein, Verwundete werden behandelt. Alle bitte auf den Gehweg. Und die Polizei ist jetzt einfach bemüht, hier erstmal Ordnung reinzubringen. Die Straße ist gesperrt, weiträumig. Es war vorhin ein sehr lautes Rumpeln zu hören von den Bretterbuden, die zerstört worden sind. Und das Bild, was sich hier dann geboten hat, war wirklich grausam. Viele Menschen liegen rum. Mehrere Informationen gibt es momentan leider nicht. Bis jetzt, Anschlagsvermutung, können wir hier nicht äußern. Bis jetzt ist es ein Unfall. die jetzt dazugekommen sind. Wir sind hier am Weihnachtsmarkt am Freitscheidplatz bei der Gedächtniskirche und äh, hier hat es einen tragischen Zwischenfall gegeben mit einem Lkw, der auf dem Weihnachtsmarkt gerast ist und dabei Menschen erfasst hat und Buden zerstört hat und haben jetzt hier Sichtschutz angebracht, damit die Opfer nicht zu sehen sind.